you mm -hmm. Mein Name ist Mohammed Amjahid. Auf Twitter heiße ich Mamjahid. Ich bin Reporter für den Tagesspiegel und demnächst auch für die Zeit. Also, ich war in Kairo zum ersten Mal 2010. Und ähm, ich war mit Aktivistinnen und Aktivisten 2010 auf dem Tahrir-Platz. Und wir haben über Möglichkeiten des Umbruchs gesprochen. Wird was passieren? Kann man das Regime stürzen und dann haben alle natürlich äh, gelacht und ähm, dann ist es passiert. An diesem Abend saß ich da, habe mich umgeguckt, habe an die quasi meine alten Reporter Einsätze in Ägypten gedacht und ähm, diesen Tweet verfasst. Und dazwischen, dass da was passiert ist, das kann man am öffentlichen Raum da gar nicht mehr sehen und das macht dann einen dann doch so ein bisschen nachdenklich. Ja, Leute haben sich vernetzt, vorher schon Jahre vorher, seitdem es das Internet gibt, über soziale Medien, auch über Plattformen wie Twitter und Facebook. Es gab viele Artikel, Analysen, wissenschaftliche Aufsätze über die Twitter- und Facebook-Revolution. Das ist natürlich Quatsch, weil man braucht ein bisschen mehr als Twitter und Facebook. Dennoch waren das Tools die die Leute bewusst eingesetzt haben und immer noch heute einsetzen. Es ist viel geblieben, äh, so ähm, deprimierend es jetzt gerade aussieht. Und ähm, viele meiner Freunde sagen, dass, äh, dass sie erstmal mit äh, Politik, Revolution, Umbrüchen nichts zu tun haben wollen. Und ich mache ihnen auch nicht den Vorwurf, äh, dass sie jetzt quasi aufhören, sich zu engagieren. Der Druck ist so hoch, dass man Bedenken hat, bei jedem Tweet, bei jeder Aktion an der Universität, bei jedem Gedanken Kritik zu äußern, dass man Bedenken hat, ob man da nicht tatsächlich in den Kerker geworfen wird. Aber die Bereitschaft oder die, die, die, die Fähigkeit zur Kritik, die ist jetzt eingepflanzt.